Hey Ho! Ich bin heute in einer großen Fabrik. Also, es war mal ein... Ja, da war der Eisen gegossen. Danach irgendwie umfunktioniert. Hm. Also, auf jeden Fall stehen hier eine Menge Autos und das ist ohne Scheiß jetzt mit einer der besten Location, die ich je gesehen habe. Leider Gottes wird sie dann, wenn das Video öffentlich ist, schon abgerissen sein. Also, entweder ich oder die anderen Webse, die hier mit reinkommen, werden die Letzten sein, die die Location noch sehen können. Gut, ich will euch nicht so viel vorenthalten. Was wir so sehen können. Wir sehen Autos vom Typ Volvo. Volkswagen tatsächlich auch noch ein Trappi ist auch mit dabei, oder? Wartburg, Wartburg ja, ja. Alles so ungefähr von demselben Jahr oder derselben Jahre. Und gerade deswegen ist es so spannend zu wissen, was es genau gewesen ist. Bei dem Auto hat sich natürlich schon einer am Motor bedient. Also. Leider hat es abgerockt in der Sache. Doch ihren Chart behält sie. Und ist so übelst geil. Löst Pkw zu sehen. Das Abauto ganz in seiner natürlichen Art Ich weiß nicht, ob das ein also 600er könnte das sein. Es gab ja einen Spruch beim Trappi. Der Trappi 601, da konnte man, wenn ich es nicht täusche, Scheibenwasser in das Auto machen. Und da gab es den Spruch, 600 Raten und eine Person, die fährt noch mit übelstes geilste ever ist meine Heimat und Geburtsstadt. So, hallo. Das war mal ein schöner Blick durch die Halle. So und da werdet ihr es gleich auch noch sehen. Bundlas. Hier, ja, sowas. Das haben mich alle entdeckt. Weil sonst wäre es hier schon richtig böse demoliert. Den Versorgungsraum. Ich muss ja sagen, ich bin jetzt zum zweiten Mal in der Location. Ähm, unheimlichen Dank an Steffen und an Mavy, die mir die Location gezeigt haben. Sie sehen ganz entschieden. Hier wollen wir trennen das Eisenherz. Safe, definitiv. Mit dem kurzen Teil wird es bewegt. Hier haben wir Kilo, äh, die die Der Matter. und habe keine Ahnung, was das heißt. Schreibt schreibe das mal bitte unten, damit du es Die Werksnummer. Und von wann das gewesen ist. 1991. Und daraus ergab sich ein Bilanz. 461.443 461, Kilo. So. Und hier können wir mal sehen, was eine Firma, also hier können wir mal sehen, was diese Firma innerhalb von einem Monat produziert hat. Fast eine halbe Million Kilo und umgerechnet sind diese 461.443 Kilo. 1.000 Tonnen, äh, Kilo, 4, 461 Tonnen, 461 Tonnen, Leistung, Effizienz, das sind mal im Monat. Der Wahnsinn, Eisen, so schwer wie das ist, gegossen, Wow. Das machen ganz Jahr auch gerechnet. Dass die weg sind, dass die Firma seit Anfang der 90ern des Places ist, ist, schon erstaunlich. Nicht gedacht. Also wir haben, die Firma ist schon seit Anfang der 90er zu. Das haben wir schon herausgefunden anhand der Produktionsbilanz. Ich habe es mal so ein bisschen weiter geschaut. Die Produktion, die hat immer mehr nachgelassen. Und da denke ich mal, dass die Form Ineffizienz dann schließlich pleite gegangen ist. Ja. Bist du schon da oben gewesen? Doch, Bin ich gerade. Meine Treppe schloss fast ein. Du siehst es. Mhm. So, die Frage ist, was erkennt man jetzt hier? Ja, das ist nur so ein, ähm, weiß nicht, so Was ist denn das da oben? Ich kannst nicht Holz? Oder so? Ich weiß nicht, was ist es? Hm? Also, ich weiß nicht. Ich, ich rieche nichts aus also dem Staub. habe noch Mann meint es riecht nach Honig, ich meine es riecht nach Staub und es riecht sehr eklig. Oh. Was? Den sind nach unten. Wie? Denn? Das ist schlimm, denn... Den sind nach unten. Das heißt, ich kann euch verleihen. Ich habe das noch ein bisschen... Was hat denn gefeuchtet im Sittich meines Lebens noch? Eine Stoffball noch? ist anscheinend nichts doch denken sich irgendwas durch. man hat schon gesagt die stufen dehnen sich nach unten und ich habe jetzt ehrlich gesagt keinen Bock bis hier den übelsten Abgang zu machen Hier ja, haben wir haben Bart Simpson. Keine halben Sachen, keine halben Sachen. Also wirklich, wenn du das siehst, der das gemacht hat, ey. Hier wollen doch die Zahnräder. Diese, diese kuriosen, leichten Zahnräder. Und die besuchen wir jetzt mal. leicht. Die bestehen nicht aus Metall. Die sind so ein bisschen plastik oder auch ähnlich Ich kann schwer sagen. Okay. Ja, Kunststoff trifft es eigentlich eher. Also Jetzt kommen wir in eine kleine Halle. Ach, da hinten ist auch noch ein Auto. Ach, da hinten ist auch mehr. Das kann man nicht vergessen. Das gesamte Gebäude ist so riesig. Das denkt man gar nicht mal. Das, was man hier hinten sieht. Oh, ich drehe mal. Das war hier die Lagerhalle. Natürlich sogar noch mit zwei Highlights, die ich jetzt hier an Ort und Stelle zu bieten habe. Erstmal ein extrem langes Lagerband. Und dann jeder, da der in einer Tropfsteinhöhle gewesen ist, der kennt es. Stalagmiten und Stalaktiten. Stalakniten sind oben, Stalaktiten sind unten. Hier ist das Stalaktit, der durch Kalkablagerung entsteht. Und hier oben haben wir die Kann man mal, richtig sehen. Wie es hier... Wie es runtergeht... Da haben wir die immer maschinelle Anlage dafür. Für die Produktion von irgendwas. Ich habe gerade so einen dass damit Träder hergestellt worden sind. Dass man hier die gesamten Eisenplatten hier reingeschoben hat, die diese Kurse, die hier durchgegangen sind, dann nach da hoch. Das, waren das ist sowieso so groß genug. Mir ist es eigentlich, wenn ich äh, schaffe, das Ganze von oben zu drehen, dass dann diese Klangträte klein gemacht wurden, äh, die gesamten Metallplatten kleiner gemacht wurden und dann aus dem Schluss Tränen sind. Da hinten kamen größere Platten rein. Decke. Und hier kamen die einzelnen kleineren Platten raus, die hauchdünnen, damit man die verarbeiten konnte. Weil dann, wenn man sich das mal anschaut, hinten ist nämlich die Spur deutlich breiter als hier. Und hier mit Teilplatten, die ungefähr in dieser Größe, in dieser breite gewesen sind. Wenn die hier rausgekommen sind, da hinten, da muss Ofen. Wow. Könnte man nach den Kühlen in der Halle, die man dann sieht, die, die, die gleich zu sehen ist, das kühlen? Und das erklärt nämlich auch, warum unter dem Gebäude fließend Wasser ist. Man hat dann das Wasser von diesem kleinen Fluss, der da ist, umgeleitet, um, die, um das Metall gleich zu kühlen. Siehst du was auf der Kamera? So. Ja. Okay. So ganz gesucht. So. So, und jetzt wird spannend. Das ist aus der Maschine. Ne? Da wurde gebrannt. Da wurde definitiv gebrannt. Hm. Noch eine Leiterruhe. So. Du kommst jetzt hier auch mit hoch. Ich klettere jetzt noch eine kleine Stufe. höher. Das Holz hat nichts so zu brechen, wenn ich es im Holz nicht erlaube. So, wir sehen, das ist nichts. wir wie so eine Art Rührstab zum Motor, sehen wir. wir sehen, keine Ablackerung, gar nicht. Das ist Schombott. Wie was? No, also im Ofen ist es definitiv. Was wir jetzt sehen, ist hier nochmal ein extra Fertigungsbereich. Für die Ware, die da erschaffen wurde. Richtig viel zeigen können wir jetzt nicht. Ein bisschen Massenmasse davon auch cool. Total heiß daneben steht hier ein ganz nah. Also das hat nicht mehr drei Meter Abstand höchstens. Vielleicht noch zu dem Werk, was wir jetzt hier sehen, das sind Streifen von der Schreibmaschine. Das druckte nämlich alles ab, was auf das Papier kam. Und da konnte man immer noch mal zur Sicherheit nachlesen, was man geschrieben hat. So, was wir hier sehen können, ist noch ein Auto und die Staubsauger. Morgen ein Rost fand es mal lustig, die Staubsauger so, zu hinzustellen. Na naja, gut. Es habt eine ganz riesengroße Fabrik gesehen. Also man läuft sich echt den Fußbund dabei. So, und würd ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, schenkt mir noch ein Abo und so, bye bye. Ciao.